AH! Du und! Ah! Oh mein Gott! Der hat wie der gesehen, hat ein Messer in der Hand. Eine Hufe.